Müller? Oh, hallo Karin. Nicht schlecht. Und dir? Wie, du kannst morgen nicht kommen. Aber ich kann die Reise doch nicht alleine organisieren. Ich kann wirklich nichts machen. Kannst du nicht Otto fragen? Na, dann frag ihn halt nicht. Ich habe keine Ahnung. Das glaube ich einfach nicht, dass du niemanden finden kannst. Ich bin kein Zauberer und ich habe nicht so viele Freunde wie du. Du hast recht, ich sollte nicht so negativ sein. Kennst du denn sonst gar niemanden? Aber Anton, der hat nie Zeit. Du, Herbert arbeitet im Moment nicht. Warum fragst du nicht ihn? Du kennst ihn nicht gut genug? Na, sag ihm einfach, Karin geht es nicht gut und es dauert ja nicht den ganzen Tag. Okay, das mache ich. Man weiß ja nie. Vielen Dank, Karin. Tschüss. Keine Ursache. Tschüss.